Kann sein, dass der Prüfer dich fragt, warum fragen sie? Und dann sagst du eben natürlich halt, ja, mhm. vorne ist verboten, ne? frei. Mit ihr ist es ein bisschen tricky, weil sie da steht. Mhm. Keine Ahnung. Dann wartest du. Ja, klar. Aber jetzt pass auf, jetzt wird es ein bisschen spannend. Mhm. Langsamer mal. Der Prüfer sagt, wir fahren geradeaus weiter. Mhm. Geradeaus ist für dich ja ganz klar, da klar. vorne. Aber hier rechts kannst du gar nichts sehen. Das heißt, du musst so langsam hier rein und die ganze Zeit den Kopf nach rechts haben, mhm. bis du halt ausschließen kannst, dass hier rechts vor links einer kommt. Vor mir aber halt der Vorfahrt auch, oder? oder ja, nicht? wenn die von vorne kommen, dann mhm. gilt halt rechts vor links. Mhm. Ne? Vor die ganzen. Hier ist dann das rechts vor links. Chef, ne? hast du vorbei, ohne den Fuß an der Bremse zu haben, dann Dedem. Tages ist das ja auch Wurst, weil rechts vor links ist rechts vor links. Sichere dich immer noch einmal an der Seite ab, ja, weil du ja wieder die so mhm. dein Fahrzeug bewegt hast und immer abchecken, dass da kein Roller oder irgendwas ist. Genau. Ganz rechts rüber. Jetzt musst du Reihenfolge machen. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, Blinker. Weil er halt komplett auf der Straße steht. Ruhig langsamer, weil direkt noch spannender danach hast du direkt halt rechts vor links. Ne? Oh, die, die Irgendwas ja. Am Ende links. auf deiner Seite ist. So und jetzt, um wieder an dem vorbeizufahren, wieder Spiegel, Spiegel, Seitenblink. Korrekt. Und wenn die halt ganz auf der Straße stehen, dann Blink auch. So einer der, der Gründe. Ja, sehr gut. Wir fahren dann rechts weiter. Ich kommuniziere einmal mit ihr. Ich glaube, sie hat nämlich Schiss. Ja, das kann sein, dass der Prüfer dich fragt, warum fragen sie und dann sagst du ihm natürlich halt, ja wegen vorne ist verboten, ne? anliegerfrei. frei, und dann ist halt wichtig, dass du da direkt fragst, rechts oder links genau. Schön locker in die Kurve, dass das passt. so die ganze Zeit laberst, so wie ich dann immer irgendwann, dann mhm. bist schon high von deinem eigenen äh, CO2 hier. So, dann fahren wir rechts weiter. Versuch klarer zu machen. Zack, zack, zack, weil du bist schon wieder dabei, so, weißt du, das in einem Ruf zu machen, dass der Prüfer das gut auseinanderhalten kann. Deswegen stehen die Sheriffs auch die ganze Zeit hier immer auf der Straße. Weil die halt so groß und breit ist, dass jeder denkt ja, okay, 50 geht auch, hier auch auf jeden Fall klar. Kann ich auch Genau, Fuß muss auf der Bremse sein bis hierhin. Bis ungefähr zur Mitte der Straße. Dann stehen die mal rückwärts hier drin so. Ich habe ich einmal vorfahrt, weil die. Auch genau vor den, also da fast Vorfahrt, Vorfahrt hier auch an der Kreuzung und da ist der Bordstein. Also ja, abgesehen so Bordstein. Jetzt sowieso genau, aber viele checken das nicht, weil die wahrscheinlich irritiert sind, weil die Polizei geblitzt hat. Ja. Alrighty, dann fahren wir in den Kreis rein und die dritte wieder raus. Du kannst dir, dir jetzt schon gefallen, du musst auf die Brücke gucken. Wenn da kein Auto kommt, hast du gute Karten. Das ist schon wieder vorausschauen, weißt du? Mhm. Dann ist jetzt alles gut. Unglaublich nichts los hier. Fast wie Freitags nach. So, nicht beeilen, einmal wegen dem Zebrastreifen hier rechts, links. Spotten, ob da jemand kommt und dann rechts weiter, hier rechts schon. Langsamer, Spiegel, Blinker, Schulterblick, ja, hier ist die Straße. Das ist hier, Uhuhuhu. Das hier da Wenn das in der Prüfung passiert, mhm. und der Prüfer nochmal sagt, hier vorne die Straße, mhm. und dann versucht, wach zu werden, nicht, dass du sagst, alles klar, da hinten die kenne ich doch. Mhm. Und dann, wenn er dann zwei-, dreimal sagt, so, ja wir wollen die nächste rechts, ja hier vorne rechts, ja dies rechts, dann, oh, den Prüfer an, dann kann ich das aber auch sagen. Ich, ich glaube mal in die Straße. Aber das kommt tatsächlich auf den Prüfer. Bei manchen darf ich nicht mal zu. Hinter dir gut beobachten. Genau. So, ab da oben kommt das magische Schild, das blaue, siehst du es? Mhm. Gut, halte ich äußerst rechts. Der Hinter wird dich wahrscheinlich überholen. Genau, Ohne Gas jetzt. Denn jetzt ist nur noch 4 bis 7 kmh Okay, und wir werden jetzt hier umkehren. Umkehren? Ja, bleib mal kurz stehen. Einmal einmal kurz stoppen. Dann kann er nämlich hier vorbei. So, und dann würde ich vorschlagen, wir können... Hier? Ja, und dann rückwärts hier. Ja, dann rückwärts hier. Das geht. Warte, warte, stopp. Zum Anfahren musst du wieder genau die so. Show machen. So, und dann jetzt im Prinzip Blinker rechts, dass jeder checkt, du wirst gleich rückwärts da rein. Genau. Ja. Nochmal Zeit, das ist Jetzt denken 99,9% der Schüler, alles klar, jetzt kann ich wieder Gas geben. Und dann hast du natürlich verloren, ne? Also wirklich oben links ist das Schild halt, ne? Warten, bis das Schild vorbei ist. Also sieben kmh. Genau, so viel, sieben, zehn ist auch noch okay. So, aber ab jetzt kannst du halt ein bisschen drücken. Jetzt ist okay, jetzt ist wieder 30. Ich weiß jetzt, dass 30 wieder das ist. Ähm, wir sind ja generell in der 30-Zone gewesen. Mhm. Aber verlassen wir die nicht automatisch mehr einem blauen Schild? Oder? Nein, nein, nein. Das blaue Schild sagt dir nur, Aska, du bist jetzt Aber. auf einer Spielstraße im Verkehrsberüchtigten Bereich. Und ist der verkehrsberuhigte Bereich zu Ende, sagen die nur, der verkehrsberichteten Bereich ist wieder zu Ende. Aber die Zone 30 ist davon unangetastet. So, jetzt ist klar, jetzt kommt die ganze Geschichte, genau. Wir fahren dann rechts weiter. Ja. Und jetzt machen wir was Komisches. Wir fahren erstmal geradeaus weiter. Das heißt, wir ein bisschen links bleiben wegen dem Radweg auch. Genau, und dann fahren wir nach links. Der steht wohl schon länger hier, Mika. So, was hier jetzt? Wo fahren wir lang? Nach rechts. Und das Schild oben? Auch gesehen. Okay, dann trotzdem blinken. Genau. Und warum der Prüfer hier reinfährt, ist eigentlich, weil er einfach nur deine Spiegelbeobachtung sehen will. Jetzt hast du Glück, hier parkt jetzt nicht ein einziges Auto, aber in der Woche ist hier was im Kindergarten oder so, steht hier einer da, das einer da. da einer. Oder so. Genau. weil das ist der Grund, warum der Typ hier ist. Doppelt gemoppelt das Vorfahrtgewehren hier, weil eigentlich verlassen wir den verkehrsberuhigten Bereich. Mhm. Und da hast du nie Vorfahrt. Mhm. Deswegen das Vorfahrt gewähren kannst du dir normalerweise geschenken. Aber das haben wir ein paar sind ganz verstanden. Deswegen ging das immer hier. Zebrastreifen. Einmal checken und dann kannst du weiter. Du hast Vorfahrt hier, alles cool. Aber denk dran, manchmal kommen die mit so einem E-Bike über den Zebrastreifen geballert mhm. und wenn die dir so deine Prüfung zerschießen, dann ja, weißt du den Zweck, weil das ist ärgerlich. Mhm. Damit dir das einfach nicht passiert, sei nur bremsbereit da. Ja, natürlich dürfen die das nicht, aber das interessiert am Ende des Tages halt niemanden. Ne? Mhm. Hier das Gleiche, nimmst einfach kurz Gas weg, guckst einfach weit rechts, weit links. Sieht gut aus. wieder raus wunderbar geht heute halt noch? Pff, nichts Besonderes. Bei uns ist ja immer noch Oma. Achso, Jogi. Ja. Morgen wird gegrillt wahrscheinlich, weil schönes Wetter auch ist. Ja, soll richtig gut sein. Ne? Montag, Dienstag soll auch ja. 30 Grad werden. Mhm. Ne? Warum streame ich über Twitch? Manchmal, wenn ich über YouTube streame, ist es einfach im Chat eine Vollkatastrophe. Da sind viele Vollidioten unterwegs. Da hast du keinen vernünftigen Chat, da können sich die Leute nicht unterhalten. Und dann Twitch ist irgendwie eine coole Stream-Plattform. Die Qualität an Zuschauern auf Twitch ist deutlich höher. Okay. Äh, sind nicht so viele, aber wenn auf YouTube irgendwie manchmal 200 Leute gucken, sind davon 50 Vollidioten. Ja. Und dann ja. schreibt einer, oh geile Piep oder zeig mal Piep <lacht> und Piep. Und das würde ich gerne mal Piep. Und dann denkst du dir, was ist das denn? Wenn er die ganze Zeit. soll das auch nicht sein. Ja. Ich ja. mal jetzt, versuch den Radweg freizulassen, hm. weil du kannst. Was ist das für ein crazy Auto? Ich bin ja nur so unterwegs. Ein bisschen links. Maschine, sogar eine Parkscheibe vorne drin. Also. Guck mal, so wie er steht. So steht er richtig. Siehst du das? Mhm. Check hier den Spiegel, dass das passt. Hallo. Hm. Ja, hey, das ist der Martin. ist halt gut für den Prüfer, wenn der merkt, du, du siehst das, du passt darauf auf, genau. Okay, geradeaus weiter. Also, wir verlassen praktisch die Vorfahrtstraße nach geradeaus. Ruhig ein bisschen langsamer. Ein bisschen tricky, weil sie da steht. Hm. Keine Ahnung. Bogen fährst, das ist halt wichtig, ne? Dass wenn irgendjemand von seiner Garage einfach kommt, irgendwas, dass die Spur halt frei ist, dass das passt. Ja. So. Hier Jetzt kann ich nicht sagen. Nur nach links. Genau. Aber bleib ganz rechts, hm. weil wenn jemand von rechts kommt. nur eine Option, aber lass dir Zeit, weil geradeaus sind wir halt kein Anlieger, Einbahnstraße verkehrt drum bockt nicht, könnte ich mir vorstellen, genau, und dann fährst du halt jetzt mittig, fahr ich mittig, nicht so, weit? du rüber genau. Spiegel links gucken. links da. Pass auf die Fahrradfahrer. erstmal auf hier, mach nicht. Aus zwei Gründen. 1,50 Abstand zu ihr, 1,50 Abstand zu ihr. Kannst du beides nicht einhalten. Dann fahren wir rechts weiter. Ähm, wenn du das gemacht hättest, da hättest du also in der Prüfung, der Eindruck wäre negativ gewesen. Mhm. Weil das so aussieht, als würdest du dich überall durchquetschen wollen. Mhm. Und du musst halt sicherstellen, dass der Prüfer dir vertraut und am Ende das Ticket gibt. Mhm. Das macht er, wenn du einen Abstand von 1,50 einhältst. Wenn du den nicht einhalten kannst, angenommen, jetzt kommt von vorne ein Fahrrad dir entgegen, mhm. bleib einfach stehen, weil wenn das Fahrrad dann sich durchquetscht, okay, aber du hast dann keinen Fehler gemacht. Mhm. Ist ein bisschen sinnfrei, aber ist dann am Ende so. Und dann rechts weiter. Du so langsam reinfahren, dass du oben die Schilder abchecken kannst, weil das ist eine Einbahnstraße. Wenn du das nicht siehst und der Prüfer sagt zu dir, jo, wir wollen die nächste Straße links und du ordnest dich nicht links ein, dann hast du vielleicht noch eine Chance, der zweiten bist du raus. Check direkt jetzt schon wieder Spiegel, blinker links. Genau. Und dann ganz links rüber, so an den Radweg dran. So ist alles gut. So erkennt er, dass du es erkannt hast. Dann schön locker rum, große Kurve und direkt Einbahnstraße zu Ende hier. Ne? Also nur für das Stück. Testet er das von dieser Spur links abbiegen zu dieser Straße links abbiegen und sagt dann: Alles klar, nächste Straße wollen wir wieder links. Machen wir jetzt auch. Genau, aber wenn du jetzt gepennt hast und denkst, das ist auch eine Einbahnstraße, dann gehe ich ganz links und dann ist Prüfung zu Ende. Ne? wäre das nicht falsch. Aber du, also, es, anderen Ausweg, also. es gibt nur das, genau. So, dann fahren wir links weiter. Links? Mhm. Dabei praktisch eine ganz große Kurve machen. Und dann kehren wir noch einmal um und zwar mit dieser Einfahrt hier. Ja. ja. Das nicht als gut. Jetzt wichtig, so langsam wie es geht. Nicht pushen, lass dir viel Zeit. Guckst du spitze? Zeit und dann wieder vor die Garage, also es ist praktisch wieder so ein, so ein Bogen fährst, erstmal links rum, sonst kommst du da nicht drauf. Hier, Blinker nochmal. Oh. Nice! sagt ja, so passt es so, dass wir wenigstens ja. noch so durchgehen können. Dann einmal auf P. Jo, Maschine aus. Läuft! Das war gut. Ja, hat Spaß gemacht auch. Du bist auch ganz schön schnell gefahren. Ja, 180, 185 irgendwie. Ja, genau. Ja, ja irgendwann dann fängt das Schild oben an, ja, die Magnetkraft lässt danach. Ja. Und bevor die anderen dann das Puzzle aufsammeln müssen. Was mir gut gefallen hat, ist, dass du das ruhig gemacht hast. Also, dass du nicht vorher schon Paranoia hattest, sondern dass wir einfach drauf gefahren sind. Und das hast alles so Step by Step gemacht. Step by Step ist aber auch wichtig, das hast du ja gemerkt manchmal bei diesem Spurwechsel, mhm. dass du das für dich, wirklich Schritt für Schritt abklapperst, nicht, dass da das daraus wird, mm. weil das ist dann so Spiegel, Spiegel, alles klar, kommt keiner. Wenn dann doch mal einer kommt, bist du am mm. Es gibt halt Leute, die fahren tatsächlich so, wie mein Kumpel Vito auch, die fahren mal 320, 330, die siehst du nicht lange im Spiegel. Mm. Die sind da irgendwo hinten am Horizont und wenn du dann denkst, ja passt und dann wechselst du rüber, dann und dann beschleunigst du auch direkt mit, <lacht> unfreiwillig. Um das zu vermeiden, beobachte einfach eine Sekunde länger. Mhm. Dann hast einfach du. Also, damit man sieht, wie schnell da ist. Genau, dann ist deine dein Sicherheitsfaktor doppelt so hoch mhm. und du brauchst dir keine Sorgen machen, dass es dann irgendwann mal spannend wird. Und wenn du das länger beobachtest, dann ist auch das Problem weg mit. Du hattest ja zwei, drei Mal, dann 80 kam mhm. oder 120, du warst aber noch beim Überholen und dann links, rechts, Es mhm. war halt too much. Mhm. Wenn du da einfach nur eine Sekunde länger guckst, dann findest du die richtige Lösung. Mhm. Das ist so das Einzige, wo ich dann sagen würde, da müssen wir dann beim nächsten Mal oder so nochmal dran. Ansonsten hat mir das gut gefallen. Haben wir die nächste Stunde haben wir schon ausgemacht, ne? Ja, Freitag glaube ich jetzt, 18 Uhr. Freitag 18 Uhr. Dann Samstag 8.30 Uhr und Montag 18 Uhr. Alles klar, dann sollten wir Freitag, erinnere mich mal dran, nochmal schauen, dass wir dann schon die nächsten Stunden wieder planen. Mhm. Dann würde ich sagen, pass auf dich auf. Schönes Wochenende und dann sehen wir uns ja. Freitag 18 Uhr wieder. Freitag 18 Uhr, alles klar. Dann bis Freitag. Okay Okidoki, bis Freitag. Hau rein. Ciao, ciao. So. 5, 4, 5, 7. Jetzt muss ich aber rechnen. Das ist ja, wer kann das denn im Kopf rechnen? 54.049 Kilometer sind wir gestartet und geendet bei 54.127. Das, das macht, 78 Kilometer haben wir gemacht. Halleluja, mein Sohn. Halleluja, mein Sohn. Ganz schön schnell gefahren ist er, oder? Aber ich fand's ganz cool. Ich hoffe, also erstmal danke fürs Zuschauen und so, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, liken und abonnieren, Freunde. Könnt mir gerne auch auf Twitch folgen. Ich stream zwischendurch mal Fahrstunden auch hier aus dem Auto. Und auch den Theorieunterricht und so, wenn ihr da Bock habt. Rob-D. Yes. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüss.